So, zwei Level stehen noch bevor, jetzt erstmal noch ein bisschen Strand, also die Strand Ruhe vom Sturm. Ja, Strandparty. Strand -Strand Aber leider sind wir wieder gefesselt, oh. Seele zu Seele, Herz zu Herz, wir sind gefesselt. Oh, die Musik! Ja. Komm her! Ich will den Ball mitnehmen, Balli ist so ein Strandball. Beachball. Ich bin die Beachball, let's go. Beachvolleyball Volleyball, ja ja, Beach Volleyball, achso komm komm rüber. Alter, wie klein ist denn bitte das Kabel zwischen uns? Jäger. Komm, komm hoch komm hoch, ich will das grüne Ding da. Ja, ich will auch das grüne Ding. Nice, wir haben's. Komm, wir spielen mit dem größeren Ball. Dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü, dü, nein nein nein, komm. Nein. Zack, komm komm rüber. Ja, ich versuch's doch. Okay. <lacht> Drück in der Luft x. Na, warte, lass, lass das noch mal. Nein komm, auf das andere. Ja, Ja, danke. hast uns Gerettet? <lacht> hier runter, hier runter, ich will hier runter. Uhuh. <lacht> Lol. Du, du. LOL, hier ist ein Secret, komm. LOL. Ist seht Ja, hier ist das geschenkt. Hä? LOL? Das war gerade einfach aus Zufall. Pico und Niku. V, ich stehe auf die <lacht> drauf, lass das nachmachen. Ich steh auf die drauf. Komm. Ich stehe auf dir. <lacht> <Hilfe>. <lacht> äh, kick, <yeah. lacht> das, war das war eine Falle, ich werde dich jetzt kaputt kicken. Hilf, und, hilf mir bitte, bitte. Hä, es ist halt wirklich einfach so ein Chill-Level. nur zum Chillen, aber hä? Okay. Warte. Aua! <lacht> Na, jetzt kommen wir hoch. Geschlafen. Nein, komm. Komm hier hoch. Komm hoch. Du musst halt schon... Ja du musst halt... Komm her! <lacht> Warum schreiben wir rum? Weil du cool bist. Okay. Stell dir das mal mit Steam Remote player vor. Oh Gott! Nicht so geil, ne? Ey! Du bist ein Idiot! Wer? Du! So, Nicht du! Nein! Nein. Hoffentlich müssen wir nicht da hoch, komm! Ich das Level beenden. Ah, da, wir müssen da hoch. Ein Warte, einer kann da hoch Aber dann kann der andere nicht hoch. Ja, mach trotzdem mal. Doch, da, den anderen ziehen wir hoch. Komm. Äh, äh, ah! Gott, bist du schwer? Was hast du gegessen? Hühnchen. Hühnchen. Hühnchen. Mit Reis. Ist, jetzt habe ich wirklich Hunger. <lacht> <lacht> ja, jetzt muss ich auch noch hoch. Komm. Äh. Ja. Okay, bleib auf die stehen. Bye, bye. Aah. Wir brauchen den Ball. Ja, ja, ja, gut, gut, gut, gut. Der muss hier runter. Nein, nein, der muss hier runter. Nein, er kommt nicht runter. Was macht der Ball? Balli. Wir spielen Kevin. Ball. Oh oh, wir haben verkackt. <lacht> Ist er wieder da? Nein, nicht mehr. Jetzt mach ich einfach den hier. Komm, yes. Nice. Ah, aus dem Weg, Idiot! Der Junge, der, der muss auf dem Nein, muss, auf den... muss er nicht, muss er nicht. Jetzt komm, Tommy. mir. Aua, jetzt komm. Komm hier hoch, ich will hoch! Komm wieder hoch, ich will hoch! Ich mich schon auf das Song, ey. <lacht> Ja, ich auch. Zwei Idioten spielen die Juniko. <lacht> oh Mann. Okay, komm. Danke. Hier, warte. Lass mich rüber! Ich zieh dich! Muss ich aber auch ziehen lassen! Komm schon, komm schon! Er runter! Das Hühnchen ist zu schwer. Nein! Ich häng doch schon! Ich komm. Lass es. Komm. Spring! Spring! Spring! Ich spring doch! Ähm. Hä? Es ging doch gerade. Komm, spring! Kannst du noch gerade springen? Ach komm. Das noch nochmal von rechts. Hä? Leute, wir können einfach durch! Wir sind so dumm! Oh Mann, <lacht> ich muss da von oben was holen. So, okay, was ist das jetzt hier? Sorry, was machst du da? Keine Ahnung. Müssen wir lang? Das ist so kompliziert. Ach, da oben die okay, Melone oder den Kaktus oder was auch immer das ist. Ist das ein Melone, ein Kaktus? Nee, weißt du, was das ist? Was denn? Dein Leben. Deshalb muss das jetzt weg. Nice. Ah, jetzt können wir durch! Nein! Das muss da drauf! Oh. Nein. <lacht> <Das ist ein lacht> Nein! Was machst du? Wie war das was machst du! Dein ist was! Okay, an dich! Yay! Wie fandest du das Level jetzt so? Also das war super. Also besser wie das letzte, ähm. Um wo wir zusammengehangen haben, fand ich. Und jetzt kommt das letzte Level, danach aber ist es noch nicht vorbei. Danach haben wir noch äh, Bestkick Meisterschaften Danach ja. muss du jetzt nochmal wach sein. So, Level 9. Nein. Bitte oh nicht. nein. <lacht> Let's go. Du musst den Hebel aktivieren, ich kann nichts machen. Wieso muss ich den Hebel Weil ich nichts machen kann. So, jetzt aktivieren noch mal Dankeschön. Hä? Hast du gesehen? Nein. Mein, mein Fuß, der ist gerade durch den ganzen Bildschirm gegangen. Nein, ist er nicht. Das ist eine Lüge. Ach so, ach so, ja, sorry. Danke, Mike, jetzt bin ich stuck. Das war sein Plan. <lacht> hier ist ein Secret, hier ist ein Secret. Oh, Secret! Hä? Wow, wow. Wow, geiles Secret, alle Leute, bestes Secret ever. Gut, die Musik geht aber richtig ab. Das ist ein so <lacht> unterschiedliches Trophäen. Was, ein Trophäe, wo? Nein. Jetzt, jetzt, mach, mach, mach, mach. Wow. Oh. Ach, jetzt geht das. Warte. Moment. Junge, wie soll ich denn das kicken, ohne dass das gleich durch halb Afrika fliegt? Ähm, Moment. Ich hab eine andere Idee. Geh, äh, geh mal drauf. Ich geh ja. mal drauf. Ich glaub, die cool ist viel später. Das ist hier trotzdem... Ja, und dann? Ich komme da nicht hoch. Soll ich auch nicht. Kick nochmal den blauen. Ja, wow. Ja, kick mal, kick mal, kick mal. Nein, okay. So, nice. Wow, wow. Okay, ciao. <lacht> Spaß. Ja, er mich einfach alleine. Ah ne, du kommst durch. Okay, alles klar. Nein. Okay, was war das jetzt hier? Ui, das ist ein pinker Schalter. Guck mal, da, kommt, da schleudert mich. Woohoo! Woohoo! Ein bisschen gleichzeitig. Nein! Jetzt dann wieder hoch. Ja dann, dann komm nach. du musst zu mir. Future is now. Warum hängt der da das Schild eigentlich? Also nach der Story ist er ja eigentlich. Oh Spoiler das das Spaß. Ist es, sind wir zurück in der Vergangenheit? Oder zurück in die Zukunft? Ja kommst du? Ich komme. Oh hi. Hi. Oh bye. <lacht> Obama. Was hat jetzt Obama damit zu tun? Da musst du noch links. Vielleicht muss das links aber auch zu mir. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Machen. Fuck. Oh. Warte, ich mache oh. Ja, was denkst du denn, was du machen musst? Hier hast du noch einen zweiten Ball. nach meiner fliegt sofort rein. Und deiner nicht. Dein Ball ist nicht annähernd so gut wie meiner. Ja, ist sogar ziemlich mal besser wie deiner das war wir aber wetten drüber. Meiner ist Qualität gelb. Ich, ich kann da das nicht hoch. da hoch. Scheiße. Ha. Ja komm, mach du das doch, wenn du es besser kannst. Nein! ich muss auch noch. Nein! Warte, wie komme ich jetzt wieder runter? Du musst mit mir ins Ziel, das weißt du. Aktiviere den Schalter. Mike, vollst Ja, was soll ich denn bitte machen? Ich hab nichts. Yes, ich hab die Schaltaktivität gesehen. Ich dachte, wirklich stuck. Runter, runter, hier runter. Hier. Komm, raus, raus, raus. Los, los, los. Move, no. Los, Vladimir. Nein! Oh. Warte, warte, warte, Da oben ist was. Da oben ist vielleicht die letzte Trophäe. Uns fehlt noch eine. Komm. Da oben. Lol, wie wollen wir da hochkommen? Hä? Vielleicht mit den Steinen irgendwas machen? Vielleicht sind die nicht umsonst hier. Da kann man die überhaupt bewegen. Lass mal, lass mal, lass mal. Mach doch gar nichts. Hä? kann man die gar nicht bewegen. Oh, uns fehlt ja noch eine Trophäe, ne? Ja. ja. Bei da unten ist aber auch noch ein Secret. Äh, LOL, okay. <lacht> Nein! Was soll ich denn jetzt machen? Nein, komm, lass mich das so machen, lass mich machen. Lass mich machen. Komm, please! Nein, ich mache das jetzt, weil ich schon jungen bin. Nein! Haha! <lacht> <lacht> ja, wer ist jetzt schon hier oben? hä? Ja. Yeah. Nein! Nein! <lacht> Tja, lass mich mal. Nein, ich mache jetzt das Geschenk! Der muss wahrscheinlich hier hoch, oder? Ich vermute mal. Alter, das ist tricky. Nein! Yes! Nein! Yes! Komm schon! Jetzt yes. ist das Geschenk! Nein. Yes! 100%! prozent Piku Leute. und Niku ich trete dir in den Arsch! Yeah. Sammler Achievement, Leute, ich habe alles geschafft! Wuhuuu! Dafür, Meine Sache hast du noch nicht geschafft. Was in die zu da treten? Doch, da! Das hier. Ja, was mache ich jetzt? Tja, du musst da zu zweit. <lacht> Tja. Oh, guck mal, da. Solltest du vielleicht mir mal geben. Damit ich hier. Ja, äh, okay. Warte. Yes! Das Ding ist weg. 3, 2, 1! 3, 2, 1! Wuhu! Ciao! Ey, du hast das vergessen. Was denn? Wir haben alles. Nein, da oben. Ich hab 100% Prozent. let's go, komm. Was soll denn denn bitte noch sein? Ach, die brauchen wir. Dann ja, nehm die mal mit. Ja. Guck mal hier. Was meinst du das? Was sind wir? Einfach nicht. Yes, komm yes. Kriegen das hin? Wir kriegen das hin? Yes, yes. Uh, uh, uh. Okay. Der Alpha. Hat man ja. Kick gerade wieder. Nicht den blauen, nicht den blauen kicken. Nein, nein. Ich habe gesagt, nicht den blauen kicken. Was mache ich? Nein, den der den blaue ist dann das Ende. Nein, nein. Ja, ja. <lacht> Kann das auch das Kicken auch überhaupt nicht steuern so was ist das für ein Müll ich bin ja die andere Richtung jetzt yes, yes komm komm komm komm komm yes yes yes yes yes richtig richtig nein nein nicht runter nicht runter nein nein, nein. komm komm komm yes yes yes yes yes ja nein <lacht> Junge ja komm passt ist egal wow ja wir müssen das Hä? <lacht> ich guck grad irgendwie die anders, als hätte ich mich äh, als hätte ich mich irgendwer verarscht Okay, ich geh rüber Ja, guck mal Komm, hier rüber Viel Spaß B Willst du mich einfach allein lassen? Schatz, du lässt mir einfach allein? Was mit den Kindern? Was mit der Milch? Hast du die dabei? Die ja, habe ich gegessen oh. Mit Zigaretten? Hast du dir Die Ja, hab ich gegessen. Oh, äh, okay. Aua, aua, aua, ich werd voll gemobbt. Okay, ich bin aber durch! Oh, fuck, ich brauch den Ball. Na komm her! Mann! Bist du so schlecht, hätte ich den First try geschafft. Ja, wir gehen zwei große Battles, First Try, genau, Mike. Das war ein Joker. Nein. Ja, können wir spielen. Ja, aber dann ohne Glück. Nein! Oh. <musik> nein, nein. Ich werd gemobbt Mike! Hä, wieso wird das davon nicht betroffen? Ist ja lustig, es davon betroffen wäre. Ja, du machst so... Wie bist du davon gekommen? Oh. fährt oh. in die Bar. Sagt der Barmann, ich bin Erster. Ja, voll lustig. <lacht> oh, fuck, nein. Warum kann man hier lang, wenn es hier nichts gibt? Ich komm ja schon, Bebe. <lacht> die Musik geht mir auf den Sack. Hast du das? Ja. Hast du das? Ja, und das waren alle Level. Doch ganz fertig sind wir noch nicht. Wir haben 10 Minuten gebraucht dafür. Längstes Level. So. Okay. Okay, Meinung zu den Level Leveln: Level 1. Das war solide. <lacht> Level 1 äh, äh, war solide. Ja. Level 2. Ich kann mich nicht mehr gerade daran erinnern, weil. Da es ist ja, dass wir da ganz viel mit dem Wasserhahn machen ja. mussten. <lacht> Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich würde sagen auch solide. <lacht> Erstes Rennen. Erstes Rennen. Kacke, <lacht> weil <War> ich gewonnen <lacht> Vier. Kacke, weil wir zusammen so, Weil wir ja, zusammen gewonnen Keine Ahnung. Hey, wir sind doch beste Freunde. Wir müssen immer zusammenhalten. Aber nicht so. Oh. <lacht> Dicht gefesselt. Was? Wie fandest du das Stachellevel? Das hat wir getan. Okay. Das hier? Ich fand's cool, dass Mike die ganze Zeit auf mich angewiesen war. Fertig. Okay. Was ist mit dem hier? Ey, das, das hat mir <lacht> Spaß gemacht, das Rennen. Ja. Ne? Weil es einfach ein Kopf-und-Kopf-Rennen war. Das vorletzte Level? Also es war besser wie das erste, wo wir zusammengebunden waren. Und das? Das hat mir Spaß gemacht. Okay. Also, du hast ja jetzt zweimal gegen mich im Rennen verkackt, ne? Ja. Du hast ja jetzt eine Ehre verloren, ne? Nein, hab ich nicht. Möchtest du deine. Halt's mal. <lacht> möchtest, du, <lacht> möchtest du deine Ehre beim Basskicken wieder aufbauen? Ja? Okay, eines, okay, let's es, go. Es, es gibt nur eines, was meine Ehre wieder herstellen kann. Und das ist den Avatar zu finden. <lacht> <lacht> den Avatar <lacht> zu finden. Okay. Best of three, würde ich sagen. Oder derjenige, der der drei Win Wins hat, hat gewonnen. Guck mal, cool. wird, der wird hier äh, ange... Yes! Nein, nein! Nein! Nein! Ja! Ja! Yes! Nein! Ja! Wuhuuu! <lacht> ja. Nein. nein! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Dachtest Eigentor, ne? Nee! Ja! Natürlich Eigentor! Dachtest du, aber ist nicht. Ist nicht drin! <lacht> was wird das? Stuck! Ja, man, man merkt. Mike, ergern. Auch ein bisschen im Gehirn. ne? Oh nein. Ja! Ja, ja. ja! ja Mike, nein! Dein ja. ja. Kein Eigentor! Ja! ja. Das, Na, das war von unten durch, das war von unten durch. Habt man gesehen. Aber dann ab was von oben durch. Hab mal von unten durch, Mike! Hä? Wie gefällt dir das? Hm? <lacht>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 doch, noch no, eine Runde. Doch, noch eine Runde. Ich hab gesagt, Best of Three. Was soll jetzt Best of Three. Drei Runden gewinnen, <lacht> hab ich gesagt. Geiler <lacht> Leck. <lacht> wow. Gut gemacht. Ja, GG, ne? <lacht> Nein. Oh, weißt du, was wir mal spielen müssen, wenn wir. Nein. Weißt du, was wir mal aufnehmen müssen zusammen? Nein! Ja. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du mich die ganze Zeit anbrüllst. <lacht> nein. <Yes. lacht> ja. Come on, nein. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. nein, ja, nein, ja, ja nein, nein, nein. <lacht> Ja! Yes! Uh, uh, uh, uh. Das Finale. Derjenige, der das erste dreimal gewonnen das, hat. Das ist jetzt so das Ultrafinale von ähm, Pico Nico und danach machen wir einfach dein Abo-Special so drei Minuten nach und so eine Szene, wo wir so tanzen. Oh, es fängt schon an. Ja, was sagst du denn? Fuck als ob der direkt bei mir ist. Oh, GG! Ey. Ja, Mike. Mike, ist wieder der Beste. Ja, Mann. Ich weiß, ich bin der Beste. Nein. Ach, Bruder. Nein. Yes. Oh. Oh. Oh. Komm schon, komm schon. 2-2. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Yes. Yes. Noch eine Runde. Nein, wollt Noch eine Runde. Ich gebe dir noch eine Chance. Deine, deine Ehre ist so komplett verschmottet. voll komplett verwüstet mit dieser Wassermelonenball. <lacht> Mann. Aber wenn ich den gewinne, habe ich meine Ehre wieder, oder was? Nein, habe ich nie gesagt. <lacht> <lacht> <lacht> erst, erst, erst muss ich einen Avatar suchen. Nein! Oh! Ich dachte gerade, du riefst ihn rein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, yes, yes. Nein. Oh, Mike, aus. Was heißt nein, nein, nein, nein, ich hab nicht verloren, wenn ich so nein, das sah doch gut aus. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Reiter! nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Nein, nein! Alter! <lacht> oh nein, yes. nein! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Nein, yes. nein, <lacht> Nice! Ja, wir können durch ein Eigentor gewonnen!